Also, liebe Studierende, jetzt sind wir bereit, eine erste kleine, coole Transition von Kreisen zu machen. Also eine kleine, erste, aktive Bewegung, die wir mit D3JS machen können. Alle Beispiele, die wir bis jetzt gesehen hatten, das war ein bisschen mühsam und man sah vielleicht noch nicht so den ganzen Zweck in, hinter der ganzen Geschichte, aber das, was wir jetzt machen werden, ist wirklich sehr cool, weil das kann man wirklich nur mit D3-Chairs machen. Also viel Spaß und los geht's. Ähm, wir beginnen mit unserem schlanken Gerüst und werden einfach mal wieder so wie bisher einen kleinen SVG-Fläche vorbereiten, also das heißt SVG-Style. Ähm, bauen wir mit einer Breite, sagen wir von 500 Pixel und einer Höhe von auch nochmal 500 Pixel einen Border machen wir ähm, ein Pixel schmal Light gray das sieht doch schön farbig aus und dann natürlich noch ein Solid und los geht's, das sollte jetzt eigentlich schon funktionieren. Genau, rechts sieht man jetzt schon unsere SVG-Fläche. Und jetzt legen wir Hand an, an unsere erste kleine D3-Transition. Also D3, wir rufen die Funktion auf, ähm, wählen das ähm, SVG-Objekt aus, das wir eben kreiert haben, und sagen dem, wir wollen jetzt als nächstes mal einen kleinen Kreis hinzufügen. Ein Kreis, wie wisst hier, ist das SVG-Element Circle. Da muss man jeweils ähm, die entsprechenden Koordinaten angeben. Also beispielsweise ähm, Attribute CX machen wir entsprechend 400 und Attribute Y machen wir auch nochmal 400. Und dann äh, muss der Radius angegeben werden, also damit ähm, als weiteres Attribut des Kreises äh, gezeigt werden muss, äh, wie groß in dem Sinne der Kreis ist. Und das machen wir doch ziemlich substanziell groß, 100 Pixel hoch. Und dann natürlich noch einen schönen Style. Style nehmen wir mal was ähm, Farbiges. Hier Fill, wie ihr wisst. Ähm, und dort entsprechend Light Blue. Also, mit dem schauen wir uns an. Voila, kommt unten rechts der erste Kreis zum Vorschein. Das ist aber noch nicht alles. Wir machen gleich einen weiteren. Wir machen einen weiteren Kreis und den machen wir wie vorhin mit SVG Select. Fügen wir den dem SVG Objekt hinzu. Da wiederum mit append Circle. Circle. Jetzt habe ich es geschafft. Dann ähm, Attribute, jetzt wollen wir aber den Kreis entsprechend anders platzieren. Wir sagen, der soll oben links sein, also müssen wir Cx auf äh, 20 setzen. Dann Attribute Cy auf 20, also schön oben links. Den Radius müssen wir noch definieren. Dann haben wir nämlich ähm, auch einen kleinen, das kleine Kreis, sagen wir dem 20 klein, und dann noch, noch den Steil. Den Steil ist entsprechend gefüllt mit schönem Blutrot. Voilà. Oben links da ist der Fleck schön leuchtend rot gut und jetzt wird es lustig, weil jetzt werden wir diese Transition programmieren und dazu einfach kurz ähm, als Info wir selektieren die Kreise select all circle nichts einfacher als das nachdem wir sie ausgewählt haben sagen wir wir wollen eine Transition haben Voilà, und das ist Transition, jetzt ist es ziemlich simpel, und dann wollen wir noch sagen, in welchem Zeitraum Duration in Millisekunden, also 2000 Millisekunden ergibt, genau, 2 Sekunden, und deshalb müssen wir noch sagen, ja was passiert in diesen 2 Sekunden genau, was, wo sollen die Kreise hin, die beiden, Jagen wir sie doch gleich ins Zentrum. Cx soll 200 sein, und also ungefähr ins Zentrum. Und Attribute Cy soll entsprechend auch 200 sein. Also, was denkt ihr, was passiert? Die beiden Kreise begegnen sich. Wunderschön, Finde ich nicht auch? Einfach fantastisch, jetzt habe ich gesehen, das ist ja gar nicht in der Mitte, wir machen das noch ein bisschen genauer in der Mitte, 52, so, nochmal. Der Sound, der könnte man noch etwas optimieren, aber ich würde sagen, das Ganze ist ins Schwarze oder ins Blaue, haben wir es getroffen und somit gratuliere ich euch, haben wir schon das erste Kapitel von unserem Buch D3JS durchgemacht. Viel Erfolg weiter bei den Screencasts und dann noch ähm, alles Gute. Tschüss zusammen.